Es dann eben jede angebrochenen, jede angebrochene Sekunde ist dann schon ein Zeitstrafpunkt. Schnell sind vier Sekunden rum und dann hätte man dann auch eben diese Firma. Soweit wollen wir gar nicht spekulieren. Jetzt warten wir erst einmal auf das Ergebnis von Dani Gosserbopman. Hält sich sehr, sehr stark in Bahn, damit so ein bisschen die Gefahr, dass sie da vielleicht an diesen Fangständer hätte kommen können, nicht passiert. Platz 11. 11 Sekunden, Entschuldigung, in der ersten Zwischenzeit. Hält sich ein bisschen weiter raus, kriegt einen sehr, sehr schönen ähm, Rhythmus hinein in diese zweifache Kombination. Das muss sie jetzt einfach nur so, wie sie das jetzt angesetzt hat, beibehalten. So, diese Wendung sehr, sehr schnell. Jetzt kann man noch mal ein bisschen das Tempo forcieren, dieser letzte, der ist relativ unproblematisch. 39 Sekunden, Dani Groszawobmann schiebt sich mit dieser strategisch perfekten, sehr, sehr gut gerittenen Runde auf Platz Nummer 1. Ohne jetzt aber zu sagen, dass das unmöglich ist für Ludger Beerbaum. Jetzt gegebenenfalls nicht vielleicht doch zu top. So, in dieser Situation, 1, 2, 3, da kann man nicht ganz so viel verändern. Das ist alles eigentlich schon so ein bisschen vorgegeben. Die ersten acht, relativ schnell den Weg finden auf den dann folgenden Ochser. Aber dann die Situation eben hin zu der Kombination und danach auch der Weg hin zu diesem DKB Oxer. Da, da muss er einfach nur ein bisschen schneller sein als der Fuchs, als Lizzie Marie. Und dann hätte es. Ganz einfach. Ja. Theoretisch. Ja. Kleinen Vorsprung hat er auch noch, die Berliner Fans, die stehen hinter ihm. Schon gehört Antrittsapplaus, den er hier bekommt, der richtig ermunternd ist. So, Dani jetzt auf dem Weg hier nach oben wieder in die Abreite Hand. Ich bin mal gespannt, ob sie das ähm, durchzieht oder ob sie jetzt gleich dort unten einfach mal kurz umdreht und ludger jetzt zuschaut. Er ja, hat das angesprochen, cool feeling. Hier bei dieser Runde absolut top. Letzte Woche in Aachen Schlüsselstelle, absolute Schlüsselstelle. Keiner bisher schneller rum gewesen als Ludger Berbaum. Um den gelingt es mit dieser kurzen Wendung sogar. Dann jetzt hinein. Wenn er jetzt noch einmal ähnliche Wendung schafft hin zu diesem DKB-Ochse und jetzt kann er fast so ein bisschen ruhig bleiben. Gefühlt ist er diesen kleinen Hauch vor, diesen kleinen Hauch vor Dani. Und jetzt muss er das Ding in ganz sauber nur nach Hause schaukeln. Der Scooter auf der Anzeigetafel steht 39, 8,1 Sekunden die Runde von Ludger Baerbaum und ähm, cool feeling, es reicht am Ende nicht ganz. Es reicht am Ende nicht ganz. Jetzt können wir spekulieren, woran lag es, wo hat er ein bisschen an verloren, wo war Lise Marie ein bisschen schneller. Ich muss ehrlich sagen, der Weg in die zweifache Kombination, das war spitze. Das war meines Erachtens nach auch besser als bei eben Lizemarie und ähm, auch danach die Situation bei Leibe ähnlich gut und deshalb ist es auch nur der Hauch den die beiden jetzt hier trennt mit einer fantastischen Runde von Ludger Baerbaum und cool feeling kommt er auf einen fantastischen zweiten Platz ähm, wir gratulieren aber im besonderen Dani Gunsternbobmann auf den, über den Sieg hier in Berlin. Da sehen wir Sie jetzt hier nochmal auf diesem dann etwas langsameren, verlangsamten Weg, nämlich dann nachher hier in die Abreitehalle und Abreitesituation. Und ähm, wird sich jetzt noch mal ganz besonders freuen. Da sieht es, da der steht, der steht es. Dani auf Platz 1, Ludger Bärbaum kommt auf Platz 2, ganz, ganz knapp dahinter. Drei Zehntel lediglich langsamer. Christian Ahlmann lieferte die schnellste Zeit, aber leider hat er einen um. Kann also diesen phänomenalen Erfolg von Paris zwar nicht wiederholen aber trotzdem kommt erneut mit seinem take a chance on Me wieder aufs treppchen hier in der Global Champions Tour. So, Dankeschön. Jetzt haben wir noch mal den Vergleich. So, und da ist Ludger bärbaum vorne. Ähnlich wie wir es gedacht haben. Da lässt er, da ist es ein bisschen nach. Und schau mal, ja, jetzt sind sie ungefähr gleich auf. Schlüsselstelle. Da hatten wir das Gefühl, dass Ludger schneller am Sprung ist. Und das zeigt es, er ist schneller sogar auch hinten raus. Dann dieser kleine Buckler. Mag der es gewesen sein? Hat der diese Zeit gekostet? Nein. Auch jetzt ist Ludger Immer noch vorne dran. Immer noch vorne dran. Und da habe ich schändlichsterweise einmal gesagt, jetzt kann er es langsam gehen lassen hin zum Letzten. Und da sind sie gleich auf im Ziel. Wirklich ist es ähm, nicht nur die Nasenspitze. Es ist, ähm, Dani hatte vielleicht eine Federlänge am Ende nachher dann doch noch ähm, dann vorne und holt sich den Sieg. Unglaublich spannend. Bravouröser Sport, ähm, der uns absolut begeistert hat, meine Damen und Herren. Longin Global Champions Tour auf Berlin. Der große Preis er geht nach Israel. Und ähm, auch jetzt hier nochmal Peter de Vos ähm, liegt ähm, weiterhin in Führung. Ähm, Daniel Deuser auch auf zwei. Der hat sich nicht ganz so viel getan. Klar, ludger Berbaum wird sich ein bisschen weiter nach vorne geschoben haben. Und. Ähm, Christian Amann im Übrigen auch, der hat jetzt natürlich auch mit seinem weiteren dritten Platz hier nochmal auch weiter hat, ähm, punkten können. So, während Sie noch ein bisschen auf den Blick weiterhin auf die Statistik führen können, darf ich Ihnen ganz kurz sagen, ähm, weiter geht es, indem Sie ganz kurz einmal auf Ihr Bankkonto schauen, meine Damen und Herren, und dort einen extremen monetären Überschuss erkennen. Und ich Ihnen deshalb kurz empfehlen kann, die Global Jumping Folds. die kommen jetzt nämlich, da dürfen Sie fleißig mitbieten, nämlich die Akteure der Westfalen, Holsteiner, ja. Und des, der süddeutschen Verbände freuen sich, wenn sie das Ganze über.